Ich bin die Älteste meiner Ahnen. Ihr Lieben, das ist ein Ritual, um eines Selbst als die Älteste der Ahnenlinie zu erklären. Es geht darum, um den Kreis von den Ahnen dankbar abzuschließen, der in Polarität so lange bestanden ist, und einen neuen Kreis in einem höheren Bewusstsein äh, anzufangen. Durch die Integration von diesem, was bisher war, denn alles hat uns zum dazu ver verholfen, zu dem zu werden, was wir jetzt sind. Für diesen Ritual brauchst du einen freien Abend, damit du alle Schritte in Ruhe durchmachen kannst. Ritual selbst besteht aus drei Schritten. Der erste, wo du dich einstimmen, einstimmen tust, auf das, dass du die Älteste deiner Ahnenreihe bist. In einem Kreis von Dreidimensionalität, von einem getrennten Bewusstsein, bist du die Letzte in der Ahnenlinie. Und durch deine Erklärung zu der ältesten deinen Ahnenreihe, bist du die Erste in eine neue Ahnenreihe, die durch dich entsteht, in einem höheren Bewusstsein. Also somit ist dieses Ritual eine Transformation von niedrigeren, Energien in die höhere Energien, durch Liebe und Dankbarkeit und Integration. So der erst, äh, Im ersten Schritt, ähm, neben dem, dass du dich einstimmen wirst, nimmst du ein Bad zu dir. Im zweiten Schritt äh, setzt du dich bei deinem Altar und wirst Dinge niederschreiben und im dritten Schritt bist du eingeladen zu singen und zu tanzen, das Neue zu zelebrieren, Liebe zu zelebrieren, Leben und Freude zu zelebrieren und danach gehst du in die Ruhe, am besten gehst du schlafen und entspannen und einfach in die Zufriedenheit in die Nacht hinein. Ähm, ein paar Utensilien, also es wäre gut, wenn du dir alles schon bereitgestellt hast, ähm, bevor das Ritual äh, startet. Und das heißt, für dein Bad machst du dir Himalaya-Salz oder Meersalz bereit, je nachdem, was dich mehr anspricht. Und ein ätherisches Öl, am besten wäre dein Lieblingsöl oder das Öl, wo dich anspricht, damit du dich für diesen Ritual bestmöglich einstimmen kannst und öffnen kannst, du kannst einfach ein paar Tröpfen davon ins Wasser reintun. Äh, denn für dein Altar, dein Altar kann, falls du keinen hast, es kann ein Tablett sein, dass du, wo du dann ähm, Dinge drauf tun wirst. Ich sage gleich, welche das sind. Ähm, es kann ein Tischchen sein, äh, die du für diesen Zweck wegräumst, damit du die anderen Dinge drauf tun kannst. Du kannst einen Stuhl ohne Lehne auch dafür verwenden oder eben Tablett, wo du einfach auf die Erde stellen kannst. Es wäre nur gut, ein Tuch äh, drüber zu tun oder wenn du kein Tuch hast. Eine, ähm, ja einfach auch so äh, lassen, genau. Denn für den Altar äh, werden Repräsentanten von Elementen benötigt, also das heißt eine Kerze äh, für das Feuer, denn ein äh, Räucherware, es kann ein Räucherstäbchen sein oder sonst äh, Räucherware, dabei oder Rosmarin oder... Weihrauch, das, was du gern riechen magst, kannst du das nehmen, das ist Repräsentant für die Luft und für Äther, dann ein Schälchen mit Wasser und ein Schälchen mit Erde. Was du noch drauf tun kannst, du kannst dein Altar beschmücken, du kannst ein paar Muscheln drauf tun oder ein paar... Pinienkerne ähm, Pardon äh, Tannenzapfen meine ich nicht Pinienkerne das ist für was anderes ähm, äh, dann kannst du äh, Blumen äh, drauf tun oder Blumenblätter äh, du kannst ein paar Bilder von deinen Ahnen drauf tun falls du das hast äh, und zwar wenn du das hast, dann wäre es gut, von beiden Linien, die männliche und weibliche Linie, vaterliche, väterliche und mutterliche Seite, dann Repräsentanten drauf zu tun, nicht nur eine Seite. Also wenn du Bilder hast, dann von beiden Seiten und wenn du nur von einer Seite hast, dann bitte keine drauf tun, okay? Und ähm, du wirst für diesen Teil auch noch drei äh, Blätter äh, brauchen, wo du drauf schreiben kannst. Und du kannst ein Stift vorbereiten oder Buntstifte vorbereiten, wie du magst. Äh, einfach bitte keinen nicht mit schwarzen Stift malen oder Sachen aufschreiben für diesen, für diesen Ritual. Und dann für das dritte Teil wirst du ähm, Musik äh, brauchen. Das heißt, wenn du schon äh, dein Telefon oder Musikbox vorbereiten möchtest mit deiner Lieblingsmusik, die du... Äh, so lieben gern tanzt und die dich dann erinnert wie schön das Leben ist wie viel Freude im Leben ist oder wenn du mal singen magst dann kannst du deine Stimme benutzen wenn du ein Instrument spielst dann kannst du dieses Instrument benutzen äh, und einfach in diese Freude reingehen zu können und ähm, und dann wenn du fertig damit bist ähm, dass du dann in die, ähm, in die Ruhe gehen kannst. Bitte keine Telefonaten, kein Social Media, Fernseher sowieso nicht. Also wirklich, dass du dann den, den Abschluss so langsam für dich machen kannst und dich für den Schlaf und die Integration vorbereiten kannst. Es wäre auch noch schön, wenn du dir für diesen Abend ein schönes, langes Kleid anziehen würdest. Denn ähm, wenn du Frau bist und wenn du Mann bist, bequeme Kleider, wo du dich so männlich fühlst wie möglich und beim Weib, bei Frau, wo du dich weiblich fühlst, so viel wie möglich. Denn du möchtest in deine Stärke kommen durch diesen Ritual. Du möchtest dein höheres Selbst verkörpern. Und das sind die Gründe, warum, dass du, äh, wie du dich, wenn du Mann bist, dich dann so männlich fühlen sollst und solche Kleidung auch anziehen sollst und äh, als Frau ein langes Kleid. Es hat auch Grund damit, dass durch äh, ein Kleid eine Frau sich mit der, Energie in der Erde mehr verbindet und wenn möglich auch diesen Ritual barfuß ausführst, das gilt für beide Geschlechter, denn dadurch ziehst du die Energie in der Erde in deinen Körper hinein, was dir einfach hilft, diesen Ritual mit so viel Liebe und geerdet auszuführen. Genau, das ist so zur Vorbereitung. Und jetzt zum Ritual selbst. Also du hast deinen Abend, dass du für dich frei bist organisiert hast. Dein Telefon ist auf ähm, Flugmodus. Was du ein Haustelefon hast, der ist ausgeschaltet. Die Klingel ist ausgeschaltet. Du erwartest keinen Besuch. Also du kannst wirklich dich voll fokussieren und zum Ritu auf die Ritual einstellen für das, äh, was du heute Abend, sagen wir, es ist heute Abend heute Abend machen möchtest. Dann begibst du dich ins, in, ins Bad und ähm, sagst du dir selber, um dich einzustimmen, ähm, ich starte das Ritual, wo ich die Älteste mein Anreihe bin. Dann fühlst du dein Bad mit Wasser, du tust Salz rein, du tust dein ätherisches Öl rein, dann steigst da ins Wasser hinein und während du dich wäschst, nimmst du, also jetzt fangen wir so an, dass du deinen Raum kreierst, du nimmst deine Gedanken wahr. Du nimmst deine Emotionen wahr und du beobachtest diesen Körper, denn alles das, was gerade da ist, viel davon ist auch, was durch deine Ahnen auf dich weitergegeben worden ist. Und du nimmst das einfach wahr, ohne zu urteilen, erlaubst einfach dem Allem da zu sein. Du schaust Eben deine Gedanken, was denke ich gerade, was geht mir durch den Kopf. Nimmst einfach das wahr und du kannst mit dem Atem arbeiten, dass du das einfach einatmest und ausatmest, loslassen. Und dann nimmst du deine Emotionen wahr. Und wieder, viele von diesen Emotionen sind gar nicht deine Emotionen. Sie kommen auch nebst den das gesamte Menschenfeld, ein Teil kommt von dort aus, ein Teil ist deins und ein Teil ist auch von deinen Ahnen. Dann atmest du das ein und atmest aus, loslassen. Und dann während du deinen Körper wäschst, das sind alle, kannst du auch so deinen Körper wahrnehmen, was sind die Formen und was du magst und was du nicht magst, das wird automatisch hochkommen. Du nimmst das wahr und lässt los und erinnerst dich daran, dass du eigentlich nicht urteilen möchtest, auch nicht über deinen Körper. Und dann wäschst du das, erlaubst dem allem durch dich durchzugehen in das Wasser, damit du äh, so verbunden mit deinem höheren Selbst wie möglich weiterhin zum Herz, zum mittleren Teil von dem Ritual einsteigen kannst. Und wenn du das Gefühl, du machst das alles, mh, solange es dir gut tut, oder bis du das Gefühl bekommst, okay, es ist jetzt gut, ich möchte aussteigen, ich bin fertig mit dem, mit dem Reinigung, es kann jetzt weiter zu dem zweiten Teil vom Ritual weitergehen. Dann steigst du da raus und ziehst äh, das Kleid oder Hose und ein Shirt, je nachdem, ob du Frau oder Mann bist. Und dann gehst du in diesen Raum, wo dein äh, Altar ist. Du setzt dich hin und nimmst ein paar Atemzüge, und zündest deine Altarkerze an dein Räucherzeug und räuchest damit dein Altar an und dich auch und dann rufst du dein höheres Selbst dich durch durch diesen Ritual die Abschließung und neu Öffnung, also abschließung von den ahnenreihe bis jetzt wie es war und transformation das eintreten von dir in die neue linie durch dich unabhängig davon ob du kinder hast oder nicht dass du in diesen neuen linien der älteste deiner ahnenreihe sein darfst und kannst und dann rufst du alle ahnen Mutterlicherseits den Raum zu betreten, da reinzukommen. Und dann kannst du dir vorstellen, dass die Ahnen, ob du sie gekannt hast oder nicht, spielt keine Rolle, dass alle Ahnen von der weiblichen Linien zu deiner linken Seite in diesen Raum ankommen und sich nebeneinander im Kreis setzen. Und dann wartest du langsam, nimmst es wahr, was da ist. Und es ist gut, dass du weißt, dass die Ahnen, egal was sie gemacht und getan haben, dich bedingungslos lieben. Weil alle Ahnen haben sich das eine und einzige für die Nachkommen schon immer gewünscht und das ist, dass diese Nachkommen glücklich sind. Bitte nimm das wahr. Denn äh, du bist derjenige die, oder diejenige, die die Kraft und Mut hat, jetzt das alles umzuwandeln, alle Kriege, die da waren, Anstreitereien, ähm, alles was war, anzunehmen und dankbar anzunehmen und dann für Einstieg, für Neubeginn, in das neue Bewusstsein, das neue Feld, da einzutreten, wo alles so schön miteinander fließt. Und dann rufst du die Ahnenlinie Väterlichesseits und wieder stellst du dir vor, wieder alle eins hintereinander den Raum betreten und ihren Platz in diesem Kreis annehmen, bis die weibliche und männliche Ahnenlinie sich dann Gegenüber von dir zusammengekommen bist, das Gleis ist geschlossen. Und dann bedankst du dich entweder laut durch dein Sprechen oder mental durch die mentale Kommunikation oder durch das Gefühl, was in deinem Herzen ist. Bedankst du dich bitte bei diesen Ahnen, dass sie gekommen sind, und teilst ihnen mit, dass du sie gerufen hast, weil du dich als der Älteste, die Älteste, deinen Ahnenreihe gerade erklärst. Und es ist Zeit für ein Neubeginn in der Liebe, Zusammenhalt, Freude und Glück und dass du einfach sie beide vereinigen möchtest und dass alles, was bis jetzt geschah, so genau gut ist und dass das jetzt dir als starke Boden, starke Wurzel dienen darf, dass du ein, wie ein Baum nach oben wächst dich für Liebe und Einheit und Allsein vor deinem Selbst sein darfst, dass du da eintreten darfst. Ein Kreis schließt sich jetzt mit dir und diesen Ahnen, die mit dir im Kreis sitzen. Und somit bist du der Letzte der Ahnenreihe. Du schließt diesen Kreis ab von dem getrennten Bewusstsein, vom Streit, vom Wut. Und dann nimmst du ein Blatt zu dir und fangst an zu schreiben. All das, was du von beiden einen Linien erfahren hast, was im Streit, im Hass, im Wut, im Krieg, in Depression, du erfahren kann, hast, wahrgenommen hast oder nicht wahrnehmen wolltest, nicht fühlen wolltest, was du angenommen hast und was du abgelehnt hast. Einfach alle diese negative Emotionen aufschreiben. Wenn du damit fertig bist, legst du diesem Blatt ähm, hin, zu deinem altar und dann nimmst du den zweiten blatt und fangst an zu schreiben was du alles schöne erlebt hast von deinen ahnen von der mutterlichen und väterlichen seite was wo du freude erlebt hast wo du ähm, Gesang, äh, Tanz, äh, das Miteinander spielen, Miteinander sein, was du gelernt hast, was du auf deinem Weg mitbekommen hast, wofür du so glücklich und so dankbar bist. Und wenn du das alles niedergeschrieben hast, wenn du fertig bist, legst du diesen Blatt auch hin. Und somit... Schaust du deine Ahnenreihe von der mutterlichen Seite an, deine Ahnenreihe von der väterlichen Seite an und bringst dieses Bewusstsein zu dir und sagst, ich danke euch für alle diese Geschenke, die negative und positive, die ihr getragen habt und die ich mit euch getragen habe. Und jetzt bin ich der Letzte der Ahnenreihe. Und somit schließe ich diesen Kreis ab. Ich danke euch. Und dann nimmst du den dritten Blatt Papier. Und dann schreibst du, drauf, alles, was du als Erste und der Älteste in der Ahnenreihe Reihe dir schon immer gewünscht hast, wonach hat sich deine Seele gesehnt, was hast du so sehr in deinem Leben vermisst, was ist das, wo, wo, was du brennst zu verwirklichen und im Hier und Jetzt zu erleben, zu manifestieren. Wenn du Kinder hast, was ist das, was du an deinen Nachkommen oder wenn du keinen hast, kannst du dir vorstellen, was ist das, was du an deinen Nachkommen und alle Kinder dieser Welt geben möchtest, in volle Liebe vom vollem Herzen aus der Fülle, wo einfach alles vorhanden ist und das alles schreibst du nieder. Und deine Ahnen sind die Zeugen von der Kreation, von dieser neue Welt, die gerade durch dich und deine Gefühle und Gedanken und dein Sein entsteht. Und das schreibst du nieder. Aus ganze Liebe, Freude, Einheit, Glück, vom Erfülltsein, aus der ganzen Fülle, die du bist. Und du fühlst die Liebe von deinen Ahnen, die durch dich fließt, die dich erhebt, die dich erfüllt und kannst richtig fühlen und wahrnehmen, wie sehr du geliebt wurdest, und wie sehr du geliebt bist, du wusstest es einfach nicht. Und genau das, was jetzt gerade da ist im Raum, was du gerade jetzt fühlst, ist genau das, was du so vermisst hast und was du gebraucht hast als die Nahrung für deine Seele. Und wenn du fertig bist mit, mit dem, was du aufschreiben wolltest, mit deinen Wünschen, deinen Seelensüchten, dann kannst du diesen dritten Blatt auch vor dir ablegen. Bitte nicht die Blätter aufeinander stapeln, sondern nebeneinander. Also die negative Sachen, positive Sachen und die neue Welt. Du gerade kreierst. Sehr schön. Und dann bedankst du dich bei deinen Ahnen. Du nimmst den ersten und den zweiten Blatt, also diese zwei Blätter, wo die positive und negative Dinge drauf, du drauf geschrieben hast von deinen Ahnen und legst sie zusammen. Und bei einer Gelegenheit nimmst du dir vor, dass du diese zwei Blätter äh, verbrennst in einem Blumentopf oder in einem Feuer, bei einem äh, Vollmond oder abnehmenden Mond, was für dich sich richtig anfühlt oder nach diesem Ritual am nächsten Tag und dann legst du das beiseite. Und diesen neue Blatt, den lässt du auf deinem Altar übernachten. Das heißt, die anderen zwei Blätter bleiben nicht am, am beim Altar übernachten, sondern wirklich da, wo du sie beim nächsten Mal ähm, entsorgen kannst. Wenn du keine Möglichkeit hast, Feuer zu machen das zu verbrennen, kannst du sie auch... Ähm, verreißen und die Toilette runter und dich davon verabschieden. Ja, gut. Und diesem Blatt, wenn es übernachtet hat auf deinem Altar am nächsten Tag, kannst du es einrahmen, du kannst es auch äh, und dann bei deinem Altar stehen lassen oder du kannst es einrahmen und irgendwo, wo du es immer wieder sehen kannst, aufhängen kannst. Du kannst es auch, ähm, in, falls du ein Tagebuch hast, da rein reintun, zwei bis drei Monaten irgendwo hast, wo du sehen kannst und dich an diese Gefühle und Gedanken immer wieder erinnern kannst, bis das richtig in dein System auf allen Ebenen angekommen ist. Und danach kannst du es in ein äh, zusammenfalten, in ein Kuvert äh, reintun, einen Briefumschlag. <lacht> und... Ich bin der Älteste meiner Ahnen. Ich bin der Älteste meiner Ahnenreihe. Ich bin der Älteste meiner Ahnenreihe. Sag bitte, ich bin die Älteste meiner Ahnenreihe dreimal. Okay, und somit ist es abgeschlossen, der zweite Teil. Und dann bedankst du dich bei deinen Ahnen und wenn du magst, du kannst sie einladen, da zu bleiben, zu tanzen oder du kannst dich von ihnen verabschieden und ihnen dann sagen, dass sie frei sind zu gehen, den Raum zu verlassen. Und dann lässt du deine Musik spielen oder du fangst an zu singen oder du fangst an zu tanzen oder du fangst an ein Instrument zu spielen und begibst dich richtig in diese neue wo du jetzt gerade aufgeschrieben hast du kannst es auch mal laut für dich durchlesen und dann fangst du an damit zu tanzen und dich darauf zu freuen und das richtig in jede zelle deines körpers zu fühlen und lässt es durch dich fließen in dir fließen aus dir fließen und um dich herum überall in jede richtung und dann tanzt du, so lange du möchtest, oder du singst, solange es dir gut tut. Oder du spielst ein Instrument, so lange du magst. Und wenn du fertig bist, dann setzt du dich wieder bei deinem Altar hin. Bedankst dich bei dir selbst und bei deinen Ahnen für alles, was geschehen ist. Für alles, was geschehen mag. Wenn du Kinder hast, dann schickst du einen Segen von dieser, aus dieser neuen Energie an alle deine Kinder und stellst dir vor, äh, Gesichter von ihnen, dass du ihnen gerade in die Augen schaust und schickst du diesen Segen an alle deine Kinder und bedankst dich bei dir selbst und bei dem Leben. und um, falls du an Gott glaubst, beim Gott oder an was du immer glaubst, bedankst du dich bei dem einfach, was uns alle im Leben hält und bei dem Leben selbst und sagst, es ist getan, es ist vollendet, so ist es. Und somit ist dein Ritual vollkommen abgeschlossen. Ähm, die Kerze am besten mit einem Kerzenlöscher ablöschen, nicht ausblasen. Die Altarkerze äh, repräsentiert das Ur Urlicht und es soll nicht ausgeblasen werden, sondern entweder... Ähm, wenn das geht anderswertig gelöscht werden, aber nicht ausgeblasen. Dein Ritual ist vorendet. Du bist der Erste. Deine Ahnenreihe in, dem, in der neue Welt ist, die du jetzt betrittst. Du bist der Älteste deiner Ahnenreihe. Es ist empfohlen, auch diesen Ritual mehrmals zu wiederholen. Bist du wirklich diese neue Energie, das neue Bewusstsein überall in deinem Wesen fühlen kannst, in deinen Gedanken, in deinem Körper, in deinem Herzen, Bist du auch immer wieder, wenn die Tests im Leben, im Alltag kommen, dass du dich immer wieder darauf besinnen und erinnern kannst, ich bin der Älteste meiner Ahnenreihe. Was ich tue, ich tue es für den höchsten Wohl von mir und allen anderen Lebewesen. Es ist ein Akt der Liebe an dich und an das Leben. Ja, so, du Liebe. Du bist der Älteste deiner Ahnenreihe. Und somit schließt du das Ritual ab. Du bist in das Neue angekommen und mögest du den Weg der Fülle, des Glücks und der Liebe in deinem Leben mit jedem Atemzug leben und fühlen und wahrnehmen und sein. Alles Liebe an dich.